Schönen guten Morgen, vor uns liegt das Aquaris M 2017, ein Mittelklasse-Smartphone und wir nehmen euch jetzt mit beim Unboxing dieses Geräts. Bevor wir das Unboxing aber startet, schauen wir uns mal die Daten für dieses Geräts an. Und zwar hätte das Gerät ein 5,5 Zoll Display. Ein doch recht starker 3620 mAh Akku, hat 4G, hat vor allen Dingen die beliebte Dual-SIM-Funktion mit der Möglichkeit sogar noch eine Speicherkarte zu erweitern. Findet man ganz, ganz selten. Deswegen ist es auch ein relativ interessantes Gerät für Leute, die, wie mir hier das verhäuft haben, Grenzgänger sind und noch eine SIM-Karte von einem ausländischen Betreiber mit im Gerät nutzen wollen oder privat und geschäftlich einfach trennen wollen. Wir haben eine 5 Megapixel Frontkamera, eine 13 Megapixel Hauptkamera und ähm, selbst in diesem gerätischen Qualcomm Prozessor verbaut. Die Verpackung kommt ganz normal daher, nichts besonderes, nichts weltbewegendes. Ich würde sagen, mir öffnet das Package einfach mal. Mir öffnet gerade das direkte Gehäuse. Scheint relativ. Gut zusammenzupassen und hier haben wir haben das Gerät. Legen wir mal ab. Was ist alles im Lieferumfang mit drin? Bedienungsanleitung, SIM-Pin und OH, ist das alles? Ein Ladekabel, Ladekabel, Ladeadapter, Fragezeichen. Ich glaube, die Kiste ist leer. Oha. Also, Lieferumfang ist sehr eingeschränkt. Tatsächlich nur ein Kabel. Ein Datekabel. Hm. okay. Das heißt, jeder Käufer, der sich jetzt hier der nicht wie mir ausgestattet sind, dieses Gerät kauft, könnte es rein theoretisch jetzt nur am PC laden. Bräuchte zusätzlich noch einen Adapter. Nehmen wir so zur Kenntnis. Also auch hier drin ist nichts von einem Ladeadapter zu finden. Nur die Kurzanleitungen in unterschiedlicher Sprache hoffe ich doch zumindest. Spanisch. Ist ja auch ein spanischer Hersteller. Klar, kommt als erstes. Französisch, Englisch. Naja, irgendwo wird bestimmt auch noch Deutsch dazwischen sein. Aber kein Ladeadapter. Schockt mich gerade leicht. Headset, okay. lasse mittlerweile einige Hersteller einfach auch weg. Das ist in Ordnung. Aber ein Ladeadapter hätte ich eigentlich gerne im Lieferumfang dieses Geräts auch mit drin gehabt. Auf dem Gerät selbst ist eine Folie angebracht, die gut zeigt, wo was zu finden ist am Gerät. Rechts hier der Power-Button, ein Ausschaltknopf, Lautstärkewippe, Speicherkartenmöglichkeit. Hier links und rechts finden wir dann die Dual-SIM-Schächte. Aber das ist jetzt also eine richtige Besonderheit von dem Gerät. Dual SIM Schächte, SIM 1, SIM 2 bzw. umgekehrt und hier nochmal auf der Seite eine zusätzliche Möglichkeit um eine Speicherkarte zu platzieren. An der Oberseite finden wir den 3,5 Klinke, ähm, Kopfhöreranschluss, mittlerweile eigentlich üblich bei den Geräten unter ähm, an der Gehäusekante, ähm, Aquarius verbaut den hier noch oben ist hier jedem sein eigenes Ding. Manche mögen das, manche äh, schwören jetzt mittlerweile auf den Kopfhöreranschluss an der Geräteunterseite. Micro-USB, kein USB 3.0, hätte mich ehrlich gesagt aber auch gewundert in dieser Preisklasse. Und die Lautsprecheröffnungen, beziehungsweise ähm, eine Öffnung wird nicht als Lautsprecheröffnung dienen, sondern nur rein optischer Natur ähm, das Design des Geräts einfach abrunde. So, rückseitig verbaute Kamera mit einem Doppel-LED-Flash, Mikrofoneingang. So sieht aus das Gerät. Ich wollte fast schon sagen, der langweilige Einrichtungsassistent ist abgeschlossen. Aber was sehe ich hier? Es gibt ein, eine Schutzoption von BQ, ähm, die für 39,90 Euro auch in Deutschland verfügbar. Ähm, das Gerät vor Bildschirmbruch, Wasserschaden, Stöße. Stürzen, Raub schützen soll, das man nach dem langweiligen Einrichtungsassistent direkt hier abschließen kann. Ich sage jetzt später abschließen, klicke auf Weiter und der Einrichtungsassistent dürfte soweit beendet sein. Genau. Schauen wir uns das Gerät jetzt ohne Folie nach dem Einrichtungsassistent nochmal genauer an. Verarbeitetes Material, Polycarbonat, wie erwähnt, fest verbauter Akku, ganz wichtig für einige, die immer ähm, noch gerne einen wechselbaren Akku hättet. Auch hier keine Chance, fest verbaut. Ähm, ansonsten liegt das Gerät ganz gut in der Hand. Das Display sieht auf den ersten Blick jetzt auch nicht schlecht aus. Stock Android, relativ nahe Stock Android angelehnte äh, Nutzeroberfläche, gefällt mir jetzt auf den ersten Blick auch ganz gut. Das Menü meiner Meinung nach ähm, auch angelehnt an die Geräte von Lenovo bzw. Motorola. Und mit 5,5 Zoll auf jeden Fall jetzt kein kleines Gerät, aber auch nicht ähm, ein Gerät wo jetzt bei der Einhandbedienung komplett durchfallen würde. Was ich die nächsten Tage auf jeden Fall testen werde, ist die Dual-SIM-Funktion in Verbindung mit der Speicherkarte. dual funktion inwiefern diese Dual-SIM-Funktion mit beiden Karte gleichzeitig funktioniert in Sachen Telefonie, SMS, WhatsApp. Was macht der Akku? Wie ist die Kamera? Gerade im Vergleich auch zum ähnlichen Modell in dieser Preisklasse, dem Lenovo G5. Das hatte man schon hier. Das hatte ich jetzt auch schon einige Tage im Einsatz. Konnte ein bisschen damit rumknipsen, ein bisschen testen. Telefonie, was ja mittlerweile einige Hersteller auch immer schaffen, dass sie ein Gerät ähm, hinkriegt, mit dem noch telefoniert werden kann. Empfang, Sendeeigenschaften, für uns immer sehr wichtig bei einem Gerät, auch gerade bei einem Gerät. Es bleibt von dem her spannend. Wir schauen uns das Gerät genauer an, auch was die Software macht. läuft das Gerät ruckelfrei? Wie verhält sich der Arbeitsspeicher? Das sind in dieser Preisklasse immer so die Hauptfrage, die mir äh, uns stellt. Und dann schauen wir einfach mal die nächste Woche, wie sich das Gerät verhält. Danke fürs Zusehen. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Es ist mal wieder Samstag, es gibt wieder ein neues Video. Und wir würdet uns freuen, wenn ihr unsere Videos kommentieren würdet. Ihr könnt uns gerne Fragen stellen, uns ein Like da lasst und unseren Kanal abonniert. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.